Liebe Zuschauer, gucken Sie mal, haben Sie eine Ahnung, was das für ein Baum ist? Zugegeben, ich habe es auch nicht gewusst, das ist ein Blauglockenbaum. Eigentlich ist er in China zu Hause, aber weil er eine ganze Reihe besonderer Eigenschaften hat, wird er inzwischen auch bei uns angebaut. Er wächst schnell, er ist anspruchslos und sein Holz wird gern für Möbel verwendet. Und das haben auch findige Investoren erkannt und legen ihr Geld in speziellen Plantagen an. Eine steht in Seehausen bei uns in der Altmark. Früher wuchs hier Getreide, jetzt sind es Blauglockenbäume, im Fachjargon auch Paulownia genannt. Biobauer Lutz Koch hat 20 Hektar seines Landes an eine Schweizer Firma verpachtet, für die er gleichzeitig seit einem Jahr die Baumplantage pflegt. Alle zwei Wochen müssen er und seine Mitarbeiter die rund 13.000 Bäume freischneiden und die Wiese glätten. Für den Biobauer ein Job mit Nachhaltigkeitswert. Also es ist ja bekannt, dass weltweit mehr Holz eingeschlagen wird als nachwächst. Und von daher ist es vielleicht eine gute Sache, um unsere heimischen Wälder und auch die, die internationalen, wie vielleicht auch die Regenwald, ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber zu entlasten, indem man hier solche Plantagen aufbaut mit schnell wachsendem Holz. Knapp 20 Kilometer entfernt, im altmärkischen Falkenberg, beschäftigt sich Landschaftsarchitekt Manfred Hohmeier schon seit gut zehn Jahren mit Blauglockenbäumen. An diesem Tag feiert er die Eröffnung einer neuen Akademie. Hier erfährt man alles über das extrem leichte und biegsame Edelholz. Die Palovnia ist der schnellst wachsende Baum der Welt. Wir haben hier ein Exemplar, das ist viereinhalb Jahre alt und hat jetzt einen Durchmesser von 18, 19, 20 Zentimeter. Schon Kaiser Franz Josef war fasziniert von den Bäumen und ließ sie importieren. Während der Kaiser sich am Anblick der Blüten erfreute, geht es den Investoren heute vor allem um den Stamm. Für 301 Euro pro Stück verkauft das Schweizer Unternehmen Greenwood International junge Paulownia-Bäume. Mindestens 30 Pflanzen müssen die Investoren abnehmen. Für Wolfgang Göse, Chef des Unternehmens, eine Investition ohne großes Risiko. Egal wie schlecht das Wetter ist, dieser Baum wächst. Er wächst nur langsamer. Das Risiko, was darin besteht, ist, dass wir in zwölf Jahren möglicherweise nicht das optimale Ergebnis erzielen können, sondern nur ein suboptimales Ergebnis, wenn es zwölf Jahre lang schlechtes Wetter war. Ein Investitionsmodell, das auch hier beim Besuchertag auf großes Interesse stößt. Die Investition als solche ist eine der wenigen, die im Moment Ertrag bringt, wenn sie allgemein bekannt. Zinsen bei null. Das ist ja was Nachhaltiges. Und Deswegen ich das gut, dass es was Nachhaltiges ist. Und da würde ich auch gerne investieren, wenn das machbar ist. Ne? Ich bin hier, weil ich ähm, vor kurzem auch ein paar Paulownia-Bäume gekauft habe. Und ich wollte mir das jetzt einfach mal live angucken. Rund zwölf Jahre dauert es, bis der Baum geerntet werden kann und mögliche Gewinne fließen. Das Holz ist begehrt. Jetzt muss Lutz Koch nur noch dafür sorgen, dass sich die exotische Pflanze in der Altmark auch richtig wohlfühlt.